Call-to-Actions spielen zwar keine große Rolle, wenn es um die Suchmaschinenoptimierung geht, jedoch sind sie essentiell für die Conversion-Rate. Und das ist das, warum wir doch die ganze Optimierung machen. Neue Anfragen oder zusätzliche Käufer aus der Zielgruppe gewinnen. Was es zu beachten gibt, erfährst du in diesem Video. Das Wichtigste kurz zusammengefasst Auf beinahe jeder guten Seite gibt es Call-to-Actions. Das Ziel ist dabei häufig, die Kontaktdaten des potenziellen Neukunden zu bekommen. Dabei gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Du kannst zum Beispiel Verlinkungen zu deiner Affenfaust in deine Beiträge einbauen. Was eine Affenfaust ist und wie du diese gestaltest, erfährst du übrigens in einem anderen Beitrag. Siehe den Link oben im Video. Noch auffallender als Textverlinkungen sind dagegen die sogenannten Call-to-Action-Buttons. Dabei handelt es sich um auffallende Schaltflächen, welche direkt zum Ziel führen. Am besten verteilst du deine Buttons und Verlinkungen in regelmäßigen Abständen auf deinen Seiten. Wir empfehlen dir bei längeren Seiten drei Schaltflächen, welche jeweils am Anfang, in der Mitte und am Ende jener Seite eingebaut sind. Optimal ist es, wenn du außerdem kurz beschreibst, wohin der Nutzer nach einem Klick gelangt oder diesen sogar mit einer animierten Headline ergänzt. Weitere Alternativen sind Formulare, welche du auch direkt auf der Seite einbindest. Dort können sich Nutzer direkt eintragen, ohne vorher auf eine weitere Schaltfläche geklickt zu haben. Einige unserer Kunden kombinieren auch beide Varianten auf einer Seite. Wenn du auf deinen Call-to-Action deutlich dominanter aufmerksam machen möchtest, kannst du auch ein sogenanntes Pop-up-Fenster programmieren. Zwar wird der Nutzer dadurch unweigerlich auf Dein Angebot aufmerksam, jedoch wird auch Deine Absprungrate deutlich steigen, wenn diese zu aggressiv eingestellt sind. Grundsätzlich sind pop Popups nichts Schlechtes. Sie sind halt nur nervig, wenn sie den Lesefluss auf Deiner Seite stören. Wie Du Pop-Ups gelungen und zielgerichtet erfolgreich einsetzt, erfährst Du auf unserer Webseite kundenwachstum.de unter dem Suchbegriff Pop-up. Eines sollst Du in jedem Fall machen. Auf allen Seiten, worum es darum geht, den Kunden in den nächsten Schritt zu bringen, aktiv Call-to-Action-Buttons einzubauen. Das muss nicht nur auf der Startseite sein, sondern auch auf Unterseiten und Blogartikeln. Der Einsatz von abwechslungsreichen, attraktiven und nutzenversprechenden Buttons erhöht die Anzahl der Anfragen oder Käufe erheblich. Möchtest du wissen, wie du das Ranking deiner Webseite langfristig verbessern kannst? dann solltest du dich für unsere Gratis-Sichtbarkeitsanalyse anmelden. In einer Videokonferenz gehen wir mit Hilfe unserer Tools deine Seite durch und geben dir Tipps für eine verbesserte Sichtbarkeit. Zur kostenlosen und unverbindlichen Anmeldung kommst du hier oder in der Videobeschreibung. Viel Spaß und Erfolg bei der Optimierung wünscht dir dein Team von Kundenwachstum. Besuche uns auf www.kundenwachstum.de